Und los geht, diesmal ohne blöde Mundmusik, so machen wir jetzt hier weiter, komplexe Aufgaben, also mit Geometrie und so, ja, wie man so eine komplexe Figur, so wie man so das zusammenrechnen kann und ja, keine Ahnung, welche Figur habe ich jetzt hier, diese, fangen wir mit dieser Figur an und die Frage ist jetzt hier herauszufinden, wie viel die ganze dunkle Fläche hier ist, und wie man hier so beobachten kann, da gibt es ein Rechteck, bis da unten und dann bis da, bis da. Und da es hier keine Einheit gegeben ist, nehmen wir das einfach Einheit, also ein Quadrat ist eine Flächeneinheit, so, ja, kleines Quadrat so, ja. Und wir merken so jetzt dieses Rechteck, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1, 2, 3, 4, 5 also 35 Einheiten und dann dazu gibt es auch 3 drei Dreiecke dazu angehängt, angehängt und da ist Basis mal Höhe, also hier ist die Basis 1, 2, 3, 7 auf jeden Fall und die Höhe 2 und das durch 2, also 7 insgesamt ist die Fläche hier und entsprechend kann man auch hier die Fläche berechnen, wenn man das einfach kurz dreht jo. Wo war das? Ja, noch wieder zurück. Na, noch zweimal. So, jetzt diese Fläche. Da ist 1, 2, 3, 4 mal 2 durch 2 und entsprechend auch hier unten. Ja. Ja, der Teil da. Das ist dann 7 mal 2 durch 2. Und dadurch kann man auch dieses Dreieck berechnen. Und dann muss man einfach anfangen halt zu subtrahieren. Also Sachen weg zu tun und das geht dann auch so mit diesem Dreieck hier, das muss man erst weg tun und dieses auch ja. und dann ist wieder Basis, manchmal Höhe, man kann es schon ein bisschen drehen und ja so, da ist die Basis, da ist die Höhe ja. und das war am Anfang so, und immer so ein bisschen drehen, je nachdem, wo die Basis ist. Bei diesem ist die Basis hier, kann man benutzen und dann die Höhe 3 mal 2 durch 2. Und das muss man dann halt subtrahieren, das ist ja weiß. Auch den Kreis muss man subtrahieren und da ist der Radius 2 Einheiten, also b mal 2 zum Quadrat. Man kann immer die Formel in einer Formelsammlung finden. Und für dieses Dreieck ist es ein bisschen komplizierter da muss man so ein bisschen komplizierter denken, man nimmt hier das Quadrat hier und zum diese drei Dreiecke und somit hat man auch das Dreieck drinnen, das muss man dann schon addieren, ja. So, und dadurch kann man also die ganze Fläche berechnen, das Ganze ist hier beschrieben, ja. Also, die, das große Rechteck plus die drei Dreiecke minus dann Minus, was steht da drinnen? Das Der Kreis und die zwei Dreiecke hier, 1, 2 und dann plus dieses Dreieck und das, dieses Dreieck ist das große Quadrat minus die drei kleine Dreiecke. Und dadurch kommt man zum Ergebnis. Entsprechend arbeitet man hier bei dieser Figur. Hier muss man schon am Anfang das große Quadrat minus die drei Dreiecke benutzen und so weiter und so fort. Hier ist jetzt mehr viel kompliziertes zu. Äh, äh, nennenswert so, zu erwähnen und hier jetzt bei dieser Aufgabe, ja, da muss man halt hier die zwei Halbkreise berechnen, ja, und dann das daraus, also diese zwei kleinere weiße Halbkreise subtrahieren und so weiter und so fort. Die Idee ist immer die gleiche, ja, und man kann immer das Bild drehen, um hier die Basis das hier als zu benutzen und dann die Höhe hier ist so groß, das ist viel mehr in diesem Fall, ja und so weiter und so fort. Und hier muss man auch nicht den ganzen Halbkreis, sondern ein Viertel des Kreises, eine Hälfte des Halbkreises hier subtrahieren, und so weiter und so fort. So, die Grundidee ist immer die gleiche. Gut, und hier jetzt zum Beispiel für diesen großen Halbkreis hier und diesen großen Halbkreis da ist der Radius, der gleiche, also man kann das Ganze als ein Kreis berechnen, also Pi mal 1, 2, 3, 4, 5 zum Quadrat und dann 3 Viertel des kleinen Kreises, also 3 Viertel von Pi mal 4 zum Quadrat und so weiter und so fort. Also das ist die Grundidee, ich glaube da braucht man nichts mehr erwähnen. Danke sehr.